Selbstständig sein ist Wahnsinn. Wahnsinnig schön. Es ist die geilste Zeit. Freiheit. Es ist überstunden, aber überglücklich. Weitermachen. Schaffen. Selbstständig sein ist alles für dich. Aber einfach ist es nicht. Darum unterstützen wir fünf Selbstständige mit 10.000 Euro jimdo Startbonus. Bewirb dich jetzt.